Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. So lautet die Tageslosung aus Psalm 68. Ich finde, das sind Worte, die ganz wunderbar in den Advent passen. Vielleicht nicht auf den ersten Blick. Schlagworte wie Licht oder Warten oder Tür oder Engel kommen darin nicht vor. Und Tanzweige und Plätzchenbacken auch nicht. Aber mir fällt ein, wie Maria von Gottes großer Barmherzigkeit singt, als sie vom Engel erfährt, dass sie schwanger ist. Gott stößt die Mächtigen vom Thron. Und Gott erhöht die Niedrigen. Ich denke an Weihnachten, an Gott, der als verletzliches Baby in die Welt kommt, in einem einfachen Stall. Und ich denke daran, wie das mittlerweile erwachsene Baby mit prophetischen Worten sein Wirken ankündigt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Ich vertraue darauf, dass sich Gott den Weisen und Widmen und allen anderen Benachteiligten zuwendet, dass Gott Gefangene befreit. Und greifbar wird das für mich, wenn Gott als Jesus Christus in unsere Welt kommt. Und darauf warte ich, denn es ist Advent.